Ja, kannst du uns anschreien am Montag die 41. Folge? Ja, es geht mal wieder gegenüberwachung und äh, heute ist das Tolle, ich stehe nicht alleine hier, ich stehe mal wieder zwischen Bundeskanzleramt und äh, dem Reichstag, dort wo der Bundestag ist und es gibt eine Aktion von dem Netzwerk Was tun. Und äh, das Was tun Netzwerk, das tat heute was und was haben die getan, die haben die Datenflut gespeichert. Und was ist die Datenflut? Die Datenflut ist, Knick-Knack, da drüben. Ne, Im Kanzleramt, da sitzt der Sch eigentlich dort, wo die Exekutive ist und wo die Geheimdienste auch überwacht werden sollte, wo nichts passiert und diese Geheimdienste wollen ja immer mehr Daten von euch, von dir haben und die haben noch nicht alles. Ja? Täglich nehmen sie zwar alles jetzt von dir und speichern das mal so ab, aber das sind ja vielleicht erst die letzten zehn Jahre. Ey, das kann doch nicht sein, weißt du. Wir als Bürger müssen doch dann helfen, dass vollumfänglich deine Persönlichkeitsstruktur da auch in die Big Data Datenbanken einfließt. Und dafür gibt es jetzt eben die Datenflutaktion. Bestimmt auch noch aus anderen Gründen, aber nehmt eure alten Disketten, eure alten Magnetbänder, eure Datasetten und was ihr alles habt, packt es in einen Umschlag, ja, und dann, zack, bumm. Ab dafür ans Kanzleramt und da drüben ist jemand glücklich, da ist jemand glücklich, weil endlich kann der Arbeitsauftrag, sich für euch vollumfänglich zu sorgen und dafür auch die gesamten Daten über euch zu haben, besser erledigt werden. Darum. Keep on fighting with äh, Daten einfach mal zum Kanzleramt schicken. Äh, das ist jetzt die Arbeitsmission einfach äh, für die nächste Zeit. Unter Datenflut auf Hashtag äh, könnt ihr das nachverfolgen. Da gibt es auch sozusagen äh, Möglichkeiten, Bilder zu posten und dann ab dafür, äh, wo ihr Daten, äh, je historischer, desto besser, irgendwie einfach mal abschicken könnt. Und tu was ist die Aufforderung und Hashtag zugleich. Also kämpfen für den Weltfrieden und äh, ja, man leecht sich. Jiha. Kämpfe.